zurück. Ihr habt es gerade im Einspieler schon gesehen, es geht jetzt eigentlich um eines meiner liebsten Themen, nicht wirklich eins von Markus Liebsten und zwar New Dalt, das Genre oder die Zielgruppe, da können wir gleich auch noch mal drüber diskutieren, in der ich auch schreibe. Und ihr habt auch schon gesehen, dass ich das nicht alleine machen muss und zwar habe ich Nicola Hotel da. Sie ist ursprünglich mit romantischen Komödien so meines Wissens bekannt geworden, schreibt jetzt eben auch N.A., war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste, also klatscht einmal alle daheim für Nicola. Hallo, schön, dass du da bist. Können sie eigentlich noch direkt hinsetzen, da müssen wir hier nicht so rumstehen. Ja. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, die liebe Lili Lukas, du hast ja vielleicht auch schon gehört, kann heute leider nicht da sein, aber ich denke, wir kriegen das auch zu zweit hin und diskutieren einfach fleißig mit. Das ist ja unser Thema, unser beider Thema. Genau, Pferd. unser Steckenpferd, das kriegen wir hin. Magst du vielleicht erstmal zur Begrüßung kurz dich vorstellen und zu erklären, wie du zum Schreiben und zum Genre von New Adult kamst? Ähm, ja, ich bin Nicola Hotel und ähm, ich habe, wie du schon sagtest, mit romantischen Komödien angefangen oder auch mit Fantastik und... Ähm, wie ich zum Schreiben gekommen bin, oh Gott, ja, der Klassiker eigentlich schon immer. Bei den meisten so, denke ja, ich. Ja, also schon als Teenager habe ich dann so meine Mädchenträume aufgeschrieben und ausgemalt und ähm, habe das eigentlich auch nie verloren. habe dann mit Kurzgeschichten angefangen mhm. und als es dann irgendwann die Möglichkeit gab, Self-Publishing was zu veröffentlichen, das habe ich dann genutzt mhm. und darüber bin ich dann über eine Agentur dann schlussendlich zum Verlag gelangt und im Moment äh ist das auch genau ja. das, was ich möchte. Total mhm. schön. Also schon so der klassische Weg eigentlich mhm. bei dir. Total spannend. Und ja, wir diskutieren gleich ganz viel über das, ich sage jetzt immer Genre, eigentlich ist es ja immer die Zielgruppe New Adult, ja. da reden wir auch noch gleich drüber. Ihr könnt fleißig mitdiskutieren. Und wir haben auch wieder ein Gewinnspiel, das würde ich gleich schon mal am Anfang sagen, dass ihr ganz, ganz gut aufpassen könnt, um diese Gewinnspielfrage beantworten zu können. Und die lautet, du könntest sie jetzt sogar schon beantworten, was ist das liebste New Adult Buch von Nicola Hotel? Und ihr könnt eben auch wieder Storyboxen gewinnen, ähnlich wie eben von Markus Heitz. Deshalb, ja, bleibt dran, passt gut auf und jetzt hast du dich schon so ein bisschen vorgestellt und ich sage schon die ganze Zeit so schwammig so, ja, Genre, Zielgruppe, es wird ja viel diskutiert. Es wird immer als Genre bezeichnet, aber eigentlich ist ja New Adult die Zielgruppe, oder? Oder merkst du, dass du das selbst auch immer wieder als Genre bezeichnest? Äh, das passiert mir schon mal, mhm. aber ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist die Zielgruppe und das beschreibt eigentlich ja nur einen Altersbereich. In das Alter, das die Protagonisten in diesen Geschichten haben, so meistens so zwischen 18 und 26. Und das grenzt das so ein bisschen zu Young Adult mhm. ab, was ja eigentlich so bis 18 geht, sagt man. Und äh, im New Adult-Bereich haben wir ähm, unterschiedliche Genres eigentlich. Da kann es ja genau. Krimis auch geben, Liebesromane, vielleicht auch historisch. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so zu wissen. Also ich meine, wir beide schreiben jetzt ja, du schreibst auch aber Romance N.A. Du hast mhm. jetzt noch nicht irgendwie Krimi N.A. geschrieben Nein. oder nee. Aber theoretisch wäre es möglich. Ich glaube, das zweitbekannteste ist wahrscheinlich dann Fantasy N.A., habe ich so den Eindruck, dass da so Sarah J. Maas und diese ganze Richtung viel ist. Aber du hast ja gerade schon die Abgrenzung gesagt. In Young Adult ist es eben meistens ein bisschen jünger. Oft gehen die Protagonisten und Protagonistinnen noch zur Schule. Und es endet so beim ersten Kuss vielleicht. Und es ist so die erste Liebe. Und bei N.A. ist es ja ein bisschen älter. Es gibt meistens eine Sexszene. Und es ist einfach so, ja, die, ich sag immer die college -Zeit. Mittlerweile spielt ja auch viel in Deutschland. Dann ist es ja mehr die Uni-Zeit. Aber was hat dich denn zum N.A. geführt? Was begeistert dich denn so daran? Ich finde das so spannend, ähm, gerade so diese, diese Unabhängigkeit, diese erste Unabhängigkeit. Mhm. Bei Young Adult ist es ja so, klar, die ersten Male, das erste, der erste Kuss, das erste Verliebtsein. Und bei New Adult ist es wirklich so, dass es mehr ausgebaut wird, also dass man seine eigene Meinung vertritt und sich die schon gebildet hat und ja, so seine Unabhängigkeit äh, entwickelt und sich so von, vom Elternhaus abnabelt. Mhm. Und, ähm, ja, dann eben in diesem College-Setting, wobei ich das fast ein bisschen schade finde, dass es. Ähm, Davon weggeht? Nee, dass es eigentlich alles immer am im College geht. Das so, ist okay. natürlich so ein, ein, ein Kessel, wo man alle zusammenwerfen mhm. kann und sich alle treffen können. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen schade, weil es ja nicht ähm, alle Leserinnen so widerspiegelt. Es gibt Total, ja nun auch viele, ja. die eine Ausbildung machen, ja. habe ich auch. Und ähm, ja, da sollten die sich eigentlich auch wiederfinden und vielleicht kann man sich da ja so ein bisschen hinentwickeln auch, hast, dass es mehr Vielfalt da gibt. Ja, hast du das Gefühl, das ist noch so klassisches College, weil ich habe das Gefühl so vor ein paar Jahren, ich habe es so mit Mona Kasten, mhm. bin ich so in das Genre, ich nenne es jetzt aber weiter Genre, wir wissen jetzt alles, das ist eine Zielgruppe, mhm. aber bin ich da reingeschlittert, ähm, da war es ja noch schon noch so sehr amerikanisch, College und so dieses klassische, vielleicht ist das Mädchen irgendwie neu im College und in einer völlig neuen Welt, aber es gibt ja jetzt schon sehr viel mehr so in Richtung Roadtrip oder es gibt viel was, Zumindest mal eine Semesterferien spielt, ist vielleicht nicht so klassisch am College. Hast du das Gefühl, da hat sich schon was getan? Äh, ja, aber es könnte noch mehr. Könnte noch. Ich okay. finde, so die Entwicklung ja. ist auf jeden Fall da. Und wir haben ja mitunter auch jetzt schon äh, deutsche Settings. Mhm. Und ähm, ja, da sind mehr Variationen drin. Und ähm, ich habe es bisher auch immer hinbekommen, dass ich eigentlich kein College beschreiben musste, mhm. sondern dass es auch wirklich immer in, in den Semesterferien war und dass es nicht so viel thematisiert wurde. Man möchte ja auch nicht immer nur dann Unterricht oder so mitbekommen. Ja. <lacht> ja ist bei mir genauso, ich fand es vor allem, ich habe, ähm, ich glaube in Band 2 und 3 der aktuellen Reihe mhm. gibt es so ein bisschen Uni-Setting in der Neuen überhaupt nicht und Band 1 auch nicht, weil ich auch finde, es ist sehr, sehr schwer, das so in den Alltag zu integrieren, weil es ist auch so langweilig, Vorlesungsszenen zu schreiben, mhm. also dann muss ja irgendwie auch was passieren, deswegen bin ich da eigentlich bei dir, ich fände es ganz cool, wenn es sich so ein bisschen aus dem Setting löst, vor allem, weil ich auch merke, ich habe super viele LeserInnen, die halt, wie du meintest, eine Ausbildung gemacht mhm. haben, super viele sind noch jünger oder in der Schule mhm. und wissen sowieso noch gar nicht, ob sie mal studieren wollen, dann finde ich es schade, wenn man das so als einzigen Weg eigentlich zeigt, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen Bildungsauftrag, das klingt irgendwie zu hoch gegriffen, mhm. aber schon mit unseren Büchern ja auch sehr viel Werte vermitteln können und so potenzielle Lebenswege. Und da finde ich es schade, wenn es eben, wie du halt gerade meintest, so ja, geradlinig ist. Und siehst du da irgendwelche Chancen, deinen Lesern und Leserinnen was mitzugeben? Achtest du da bewusst drauf beim Schreiben? Äh, ja, auf jeden Fall. Das finde ich gerade toll, dass man da äh, ja, so ein bisschen Werte vermitteln, das klingt, ja, das klingt überheblich. <lacht> <bisschen> Aber im Prinzip alles vermittelt irgendwie Werte wahrscheinlich, ja. ja. man möchte schon was mitgeben mhm. und ähm, ja, auch so ein, so ein Selbstwert, ähm, das ist ja gerade, weil wir ja hauptsächlich weibliche Leserinnen haben, ähm, denen möchte man schon was mitgeben. Und ja. Dass sie nicht nur dieses äh, ja, Liebesroman und ich schmachte den Helden an. Mehr braucht es gar nicht. Es braucht ja. nur einen Mann um mein Leben vollständig zu Genau, machen, um das vollständig bist. zu machen. Das ist eben nicht der ja. Fall und ähm, da, da könnten wir noch ein bisschen mehr dran arbeiten, aber ich sehe das schon, dass es auf jeden Fall ich in die Richtung das, geht. Ja. Ja. Wie machst du das denn in deinen Büchern? Ich muss gestehen, ich habe noch nichts gelesen. Ich wollte eigentlich auf dem Weg hierher bei BookBeat wenigstens noch reinhören, aber mhm. ich hatte nur eine Stunde zugefahren. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Magst du ein bisschen was zu deinen Büchern erzählen, was du da machst oder so? Du meintest ja gerade schon nicht am College, aber vielleicht kannst du da so einen Einblick geben, was für Werte? Du also die neue so Reihe, an der ich jetzt schreibe, die Dark Academy. Ja das ist ja, ja. Ein Dark Academy. Ja, die ja. spielt natürlich. Muss. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein College-Setting mhm. habe. Ähm, aber bisher hatte ich das nicht und ähm, ähm, ja, so, so Unabhängigkeit, also diese dieses Lösen vom Elternhaus. Das sind so Themen, die ich ganz spannend finde und dass man sich nicht so viel über Äußerlichkeiten ähm, Mhm. ja, ähm, darstellt. Also dieses, dieses Thema mit Instagram, was wir ja alle nutzen und auch gerne nutzen, aber das ähm, hinterfrage ich schon immer ein bisschen mhm. und äh, zeige dann auch noch mal Probleme auf und das finde ich schon ganz, ganz spannend. Mhm. Ja, total Glückwunsch übrigens erstmal zur Ankündigung. Ich habe die Kommentare gelesen bei KISS und es war ja super positiv. Ich glaube, das ist gerade so auch voll so ein Trendthema, oder? Mit dem Dark Academia. Ja, von TikTok eigentlich so ein tiktok ja, genau. Dark Academia, das ja. stimmt. Mhm. Habe ich auch gesehen. Es gibt ja auch noch einen Unterschied zu Dark und Light Academia. Vielleicht kannst du mir das kurz erklären, was genau das ist? Weil ich kriege es auch mhm. nur über TikTok mit und ich fühle mich wie meine Eltern. Ich nutze diese App erst seit kurzem und es ist ich sehr find, okay. überfordernd. Also, ja. Wie bist du auf das Thema, oder das ist ja kein richtiges Thema, aber auf das Setting, die Atmosphäre gekommen? Genau, es ist ja eigentlich so Design, also so etwas Optisches. Ja. Und das eben dann zu transportieren in eine Geschichte, wo es dann ein bisschen düsterer werden kann, mhm. ähm, da hatte ich richtig Spaß dran. Und ich bin auch über einen Zeitungsartikel mhm. drauf gekommen über, dieses, über diesen Trend und habe mich dann mehr damit beschäftigt und finde es einfach sehr ästhetisch, sehr schön und da beschäftigen sich eben viele junge Menschen mit klassischer Literatur und, und alten Sprachen und ähm, ja, das ist ähm äh, nochmal was anderes, also dieses Klassische und ähm, mhm. äh, von, der, von der Mode auch, es wird ja viel dargestellt mit, mit, mit Kleidung genau, und sie tragen man, dann ja. eben auch so Kleidung aus der äh, Mitte des letzten Jahrhunderts ne, mit, mhm. mit äh, dicken Wollpullis und Cordhosen und das ist ganz süß anzusehen und wird halt immer sehr dunkel äh, fotografiert und das vermittelt halt eine ganz besondere Stimmung und mhm. die versuche ich eben in eine Geschichte einzufangen. Ja, aber auch total interessant, so auf eine Idee zu kommen. Vor allem merke ich gerade, es mhm. wäre eigentlich so voll meiner Ästhetik, weil ich so mhm. alte Sprachen, Literatur, ich habe ja auch Mediabistik studiert, so Mittel- mhm. und Althochdeutsch, wäre eigentlich total meins. Das hast du aber gerade eben noch gemeint, dass du auch versuchst, so diese Schönheitsideale so ein bisschen zu hinterfragen. Zumindest habe ich das rausgehört, mhm. dass eben nicht immer so alles perfekt ist. Das heißt, du siehst ja schon eine gewisse Verantwortung deinen Leserinnen gegenüber, mhm. oder? Wie gehst du damit um? Oder machst? Wie, wie schreibst du das bewusst? Beschreibst du deine Figuren? Das würde mich auch mal interessieren, an alle, die gerade zuschauen. Habt ihr es in Büchern lieber... Wenn ihr genau wisst, wie jemand aussieht oder wie geht dir das oder habt ihr es lieber, wenn es so ein bisschen schwammiger formuliert ist, dass man sich so mehr selbst da reinlesen kann? Ich tue mich immer schwer mit diesen Beschreibungen mhm. und ich werde schon mal gerügt, dass ich mehr beschreiben mhm. muss, also von meiner Lektorin hauptsächlich, die dann sagt, beschreibt doch mal ein bisschen mehr. Ich finde es immer schön, wenn man äh, mehr seine Fantasie äh, reinprojizieren kann. Ähm, ja. Man, man beschreibt es oft gerade New Adult ist immer der hell ist wunderschön und muskulös und hat ein Sixpack und total ja, sportlich ich habe gerade Markus Lesung mitbekommen äh, er ja, mit halb, Küche, ja er hat das sehr sehr gut dargestellt so war es ja tatsächlich immer im N.A. ja ja ja und äh, Tattoos und so. Tattoos genau immer so ein bisschen geheimnisvoll und mhm. ähm, das sind eigentlich so Klischees die ähm, ja, womit man auch gerne mal brechen darf. Ne? Mhm. Also damit brichst du dann schon auch bewusst? Ich versuche es. Natürlich soll, möchte man seine Buchhelden attraktiv darstellen. <lacht> ja. äh, das kann man natürlich auch auf anderen Weg. Das muss jetzt nicht nur optisch sein. Es ähm, gibt ja viele Sachen, die attraktiv sind. Also ne? Intelligenz oder ein Humor oder mhm. ähm, ja, dass er einfach äh, die Interessen, die jemand hat, die machen einen ja attraktiv. Total. Ich finde mhm. sogar, also ich weiß nicht, das ist sehr persönlich jetzt, aber bei mir macht Attraktivität tatsächlich mehr genau sowas aus als Optik und ich hatte in Lektoraten gerade im letzten Buch dann Gab so ein bisschen sexy Teil und dann beschreibst du mhm. sie so so, und sie sagt so: Oh ja, er sah so wunderschön dass also man meine Aktorin immer: Wie wunderschön und beschreibt nichts. Wie sieht er aus? Ich so: Keine Ahnung, <lacht> dass es mir auch egal wie er aussieht. Und dann musst du dich da immer so reindenken. Dann habe ich so auf Pinterest immer so Inspo-Boards irgendwelche Männer. Männern, denkst du: Ja, beschreibe ich halt diesen Kerl. Und dann versuche ich das so ein bisschen zu beschreiben. Aber bei mir persönlich ist das zum Beispiel gar nicht wichtig. Ist. Sammelst deshalb, du dann so Bildmaterial ja, auf Pinterest? Also ja, ja. schon so als Inspiration? Mhm, das gucke guck ich auch, immer so: ja. wie, Was finden Menschen attraktiv? Ah, und dann schreibe ich das so runter. <lacht> und ich find, klar hat man so persönliche Geschmäcker, aber man muss ja auch. Auch so den Nerv der Lesenden treffen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen sich selbst reinfühlen. Da muss es noch, darf es auch nicht immer zu gleich sein in allen Büchern. Du hast jetzt auch schon ja. mehrere geschrieben. Ja, das ist schon du... eine Challenge manchmal. Ja, ich habe das oft beim Charakter, dass ich wirklich überlege, wie ist die Figur. Mhm. Das ist so das Wichtigste für mich. Also ich schreibe nie so handlungsbasiert, sondern immer charakterbasiert und ähm, das ist schwierig dann, äh, dass äh, die Personen sollen ja ähm, sympathisch sein, man soll mhm. sich damit identifizieren können und äh, das ist schon manchmal schwierig da so zu variieren, dass die sich nicht ähneln. Ja, total. Mhm. Und hast du es manchmal, ich weiß noch, als ich so angefangen habe zu so schreiben, dachte ich so, okay, ich mache das jetzt, mhm. aber ich mache da gar keine Klischees rein. Und dann habe mhm. ich so geschrieben und dachte so funktioniert nicht. Geht es dir da auch so? Hast du so Klischees, die du dann wirklich doch mal wieder erwischst, dass du sie verwendest? Hast du aber auch andererseits welche, die du auf gar keinen Fall nutzen möchtest? Ich habe bestimmt auch Klischees. Ich überlege jetzt gerade. Ähm also das wäre dann wirklich äh, so dieses ähm, Klassische, dass es äh, dass, dass das irgendein Trauma aus der Kindheit oder Jugend gibt, ja. ähm, die die Protagonisten haben. Das ist ja oft so, weil New Adult doch im Vergleich zu Young Adult dramatischer ist und das alles so ein bisschen ähm, überspitzt und, nein, überspitzt ist falsch, das falsche Wort, aber es ist dramatischer, große Gefühle, starke Gefühle. Also mhm. die Emotionen sind immer ganz, ganz wichtig in New Adult. Und das ist ja auch das, was einem beim Schreiben dann auch am meisten Spaß macht. Und das kann schon mal klischeehaft werden, da muss man echt aufpassen, ja. Mhm. Und gibt es aber auch so toxische Klischees, die du vermeidest? Weil ich weiß, dass, als ich angefangen habe, als ich das gelesen habe, waren die Bad Guys noch irgendwie total mhm. zelebriert. Und ich verstehe, dass... Ich verstehe die Faszination in gewisser Weise, aber ich finde die Gefahr dann sehr, sehr groß, dass man so vermittelt, so ja, aber du bist die eine, die kann ihn wirklich Du ändern. kannst ihn retten. Und du kannst ihn retten <lacht> und das ist dein Job, fixe ja. ihn. Und das finde ich halt zum Beispiel furchtbar. Und deswegen habe ich es mir so zur Aufgabe gemacht, okay, ich versuche Good Guys zu schreiben. Mhm. Wobei ich dann immer gemerkt habe, das waren dann die Lektoratsanmerkungen, so mehr Drama, Annabelle, es braucht mehr Drama. Mhm. Und das ist halt dann wiederum schwierig. Und ich glaube, daher rührt es auch so ein bisschen, dass Bad Guys immer noch so häufig auch verwendet werden, weil es sorgt auch einfach für mehr Drama. Aber wie stehst du dazu? Das ist bei uns ganz ähnlich, mhm. Ich schreibe auch keine Bad-Guy-Geschichten, man muss aufpassen, dass die Helden dann auch nicht irgendwie langweilig werden, also sie müssen Total. ja gut ja. sein, aber trotzdem spannend und interessant ja. und man möchte sich von ihnen faszinieren lassen und deswegen muss ein bisschen Geheimnisvolles muss schon dabei sein, also sie dürfen kein offenes Buch sein. Und wenn Sie, da habe ich ja neulich auch noch mit einer Kollegin äh, Kira Moon drüber gesprochen, ähm, wenn Sie Good Guys sind, dann müssen Sie aber auf andere Art leiden, damit man ähm, ja. als Leser dann auch wirklich mitfiebert und sie liebt. Mhm. Ja, total. Ich hatte auch, weil du gerade meintest, sie sind immer alle zu untramatisch und nett. Ich hatte gerade ein neu, mhm. neues Exposé rausgeschickt an die Agentur. Ich habe mhm. zwei Agentinnen und die machen immer so Kommentare im Schlagabtausch. Und meine eine ähm, Agentin so, bei Annabelle ist immer alle so nett und meine andere mhm. so, ich weiß. Und ich so, ich weiß. Und es war so <lacht> richtig schlimm. Jetzt okay. muss ich mehr versuchen, so künstliches Drama, also es fühlt sich immer künstlich an, ist es natürlich nicht. Es macht es schon schwieriger, aber gleichzeitig will ich da auch nicht irgendwie so reinrutschen, weil ich es super problematisch finde. Es gibt auch gewisse Bücher, die ich ein bisschen problematisch finde, gar nicht mehr so aus dem deutschsprachigen Bereich. Mhm. Mhm. Weil sie schon ein sehr toxisches Beziehungsbild vermitteln und ich glaube halt wirklich, dass das Einfluss hat. Ich meine, als ich jünger war, hatte ich jetzt nicht solche Bücher, aber wir hatten sowas wie Twilight zum Beispiel, mhm. ist jetzt auch nicht immer ideal dargestellt, wie die so miteinander umgegangen sind. Mhm. Hast du gemerkt, dass dich sowas früher beeinflusst hat? Ähm, also mich hat das auch gecatcht als Leserin. Ja, ich mich fand das ja auch, auch äh, interessant <lacht> und spannend ja. und so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Mhm. Ähm, ich, ich finde aber auch, dass es wirklich vermehrt amerikanische AutorInnen sind, die, ähm, die mitunter so ein äh, Frauenbild auch haben, was ich nicht so schön finde, ähm, oder, oder Männerbild, dass es so toxisch ist. Ähm, ich thematisiere das aber auch bei mir dann okay. in den Büchern. Also der, der, mein nächster Roman Blue, der jetzt im Dezember erscheint, da ist eigentlich der Held, der unter diesem, unter diesem Bild, dieses toxische Männlichkeitsbild leidet. Mhm. Und, ähm, ja, das bricht dann damit. Mhm. Ja, aber total schön. Also, ich, ich weiß nicht, du hast eben so gemeint, überwiegend Leserinnen, das stimmt natürlich, aber mhm. hast du auch männliche Leser von dem ja. Feedback? Ich nämlich auch und ich finde von das Feedback dieser Leser richtig richtig cool, weil bei mir hat dann plötzlich mhm. also bei mir weinen die Männer halt auch und anscheinend ist das nicht so häufig M&A mhm. und die haben mir so richtig tolle Nachrichten dazu geschrieben, dass sie es richtig gut fanden. Und dass Männer sie schreiben dir immer E-Mails, ne? Ja, die die sind, immer, das, das sind echt E-Mail-Menschen, ja. so alle Frauen so, ja, Instagram vielleicht. Und alles und perfekt formatiert und Frauen, die schreiben Instagram-Nachrichten. Oder Briefe, manchmal so richtige Abhandlungen <lacht> über das Buch und ich denke so, holy shit, ja. wie viel Zeit hast du dir genommen? Ja. Ja. War spannend, dass es das bei dir auch so ist. Also ja, das ist du auch, auch, aber es ist wenig. Also ich würde mal sagen, okay. vielleicht, also an den Nachrichten, ich bekomme vielleicht 5%. Bei mir nicht mal, tatsächlich. Mm. Weil so Na also Nachrichten, Instagram-Nachrichten kriegt man ja irgendwie täglich. Da mm. ist ja so ein sehr, sehr schnelles Feedback. Aber dann kommt immer so eine richtig fundierte Meinung und so, ja, und das fand ich gut. Und dieses Zitat habe ich mir markiert. Okay, ja. das ist irgendwie aber richtig schön. Wenn sie schön. irgendwo noch einen Fehler finden, steht es auch dabei. Das finde ich immer ganz süß. Das Problem süß. ist, die finde ich alle selbst schon und regt mich dann drüber auf. Deswegen. Ich, nein, das überlese ich. Da bin ich dann richtig betriebsblind. Nee, ja, immer überliest dann halt im Korrektorat. Ich meine, ich finde es, sobald es gedruckt ist, dieses typische, man hat eine Masterarbeit ja. fertig, schlägt es auf und findet das. Und dann, dann auf einen mit, Blick direkt, ja, das stimmt. Also auf einen ja. Blick auch direkt mhm. zwei her, kenne ich auch. Ja. Und das, ist das, das ist immer bitter. Ja, leider. Um, also ich hoffe, der Chat diskutiert fleißig mit. Wir schalten gleich zu euch. Aber mich würde noch ganz kurz mhm. interessieren, du hast jetzt gemeint, Plu erscheint bald. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich überwiegend über N.A. reden, aber du kannst auch sehr, sehr gerne kurz ein bisschen von dem vor erzählen und wie läuft so eine Recherche bei dir ab? Weil ich weiß gar nicht, wie findest du Themen für N.A.? Weil wir meinten ja, es ist überwiegend so ein College-Setting, aber mhm. wie findest du dieses besondere Thema? Eben meintest du schon, Doug, okay, ich weiß nicht, ob man Danke, Academy. Academy. Mhm. Okay. Oder das hast du über, du meintest, einen Zeitungsartikel gefunden? Genau. Und ähm, ja, oft sind das, ist das im Gespräch mhm. äh, mit Kolleginnen oder mit Freunden oder auch mit meiner Lektorin. Das, und dann wirft man sich so die Bälle hin und her und, und dann äh, kommen Ideen. Man mhm. brainstormt zusammen. Und in meinem letzten Roman, Ever, hatte ich zum Beispiel den äh, Protagonisten, dass er Physiotherapeut war. Und ähm, das ist auch relativ selten eigentlich für New Adult. Oft ist es ja so. Ähm, ja, das was mit Literatur oder irgendwas, mhm. was halt so ein bisschen fancy ist. Und hier hatte ich was sehr Bodenständiges und das war auch unheimlich rechercheaufwendig Aber das sind dann Themen, die mich interessieren und ja. Man muss sich ja immer überlegen, welche Ziele hat, äh, haben meine Helden, welche mhm. Träume, welche Wünsche. Und da muss man schon tief einsteigen. Ja, total. Mhm. Ich finde auch, man lernt wahnsinnig viel von der Recherche. Ich habe mhm. mich so in Handball einlesen müssen für Band zwei ja. und, das war und man lernt das Lieben dann, das Thema. Nee, nee. also <lacht> ich will jetzt auf dem Handballspiel das schon, aber wenn ich noch einmal irgendwie so Heber und 7-Meter-Raum so lesen muss, dann... Ich Mein, ich mein Mann sagt immer, ich soll mal ein Buch schreiben, wo die Fußball spielen, damit ich dann auch nicht nee. immer zu Hause schon wenn die so Fußball ich So viel Handball gucken. auf YouTube geguckt, ich hab, das hat mir meinen kompletten Algorithmus, Zerschossen. Wenn ich noch einen Match Key Leipzig sehen muss, gehe okay. ich raus. Also ich fand <lacht> ja. das irgendwie echt anstrengend. Aber anscheinend war es ganz gut. Wir haben ganz viele Handballfans geschrieben, dass sie jetzt unbedingt wieder spielen wollen. Also schön, ja. dass das Stimmt, du hast ja auch deutsches Setting. Genau, Liebar, ja, bei genau. mir war es in Berlin. Ja. Und dann ähm, habe ich eine Berliner Handballtruppe. Das mhm. war die Rolle. Ja. Ja, war sehr recherchiert. Macht, ja, macht das die Recherche einfacher mit dem deutschen Setting? Nee, ich dachte nämlich, okay, hol's nach Deutschland. Mhm. Weil ursprünglich war das auch mal so amerikanisches Setting. Aber ich war halt noch nie in Amerika. Mhm. Und dann dachte ich auch so, dann fährst du einfach überall hin und guckst dir alles an. Dann kam erstens Corona, ich konnte nirgends hinfahren. Mhm. Und dann ist auch so das Problem, die Leute laufen die Wege ab und schreiben dir, wenn irgendwas falsch mhm. ist. Und ich glaube, das hast du in Amerika nicht so. Und ich habe mich mit Google Street View echt überall durchgeklickt. Ich hatte Leute, die für mich an die Uni gegangen sind und meinten, nee, die Tür musst du ziehen statt drücken, mhm. weil es ja auch an der Humboldt-Universität spielt. Das heißt, du musst irgendwie noch genauer gucken, weil wenn das so in irgendeinem College in Amerika ist, interessiert es niemanden, ob man eine Tür ja. zieht oder drückt oder was die Farbe der Sitzbänke ist oder wo genau die Plaketten sind. Ja. Ich musste für alles meine armen Testleserin Das denke nerven. ich nämlich auch, weil wenn ich, ich habe immer ein amerikanisches Setting mhm. und ich war noch nie in den USA, aber ich bin sehr Amerika-affin. Also ich finde es total schön und spannend und ich möchte gerne auch hinfahren, aber bisher hat es eben auch nicht ergeben, auch wegen äh, Corona. Ähm, aber man muss einfach das Bild bestätigen, was die, was die Menschen eh schon im Kopf haben. Und ich glaube, das hast du im, im mhm. Deutschen dann irgendwie nicht. Ne? Ja, vor allem, Setting. weil es also spielt ja auch in Berlin. Wir sind ja auch gerade in Berlin mhm. und Berlin ist einfach viel zu vielfältig. Das heißt, du kannst gar nicht... Jeder nimmt ja auch Berlin anders wahr. Es kommt ja, ja auch schon darauf an, in welchem Viertel du bist und mhm. so. Und ob du jetzt, keine Ahnung, im Wedding bist oder irgendwie Friedrichshain wohnt, macht es ja einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Deswegen war das echt so ein bisschen schwierig. Ich habe zum Glück schon mal in Berlin gewohnt. Das hat, glaube ich, schon geholfen. Ähm, aber ja, hat es auch anders gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Trend gerade so schon zu N.A. in Deutschland geht, oder? Ja, ja. also meine Verlagskollegin Anja Oma, die hat ja mhm. auch jetzt Hamburg und Lübeck, glaube ich, als nächstes. Mhm. Äh, und ähm Sie war dann auch hatte so den Ehrgeiz dann auch Sachen mit reinzubringen Orte die, die vielleicht auch nicht jeder Hamburger dann kennt mhm, mhm. das kann ich verstehen ja ich hatte richtig richtig tolle Kaffeetipps jetzt hat das Café leider <lacht> geschlossen wegen Corona also auch so dauerhaft nicht ja. so toll aber habe ich es immerhin noch im Buch verewigt mhm. um, ja ich würde mal ganz kurz zu Steffi Rüben mhm. schalten ich nehme mal an da wird fleißig mitdiskutiert bei dem Thema ja absolut gerade was das Thema wie genau werden Figuren beschrieben am mhm. Belang wurde mhm. sehr regel aber die Meinung ist tatsächlich eher einhellig, denn ihr seht es im Prinzip genauso wie äh, ihr beiden auch, lieber nicht zu viele Details, also der eigenen Fantasie auch Raum geben, denn ähm, diese Gefahr in diese Klischeefallen und diese Stereotypen, mhm. äh, Räumbeschreibungen zu tapsen, die ist da und äh, Dinge wie Sixpacks, die kommt tatsächlich dann teilweise auch gar nicht so gut an. Und das gilt dann gar nicht mehr als das klassisch attraktive Bild. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die, die mich auch interessieren würde. Erlebt ihr da auch einen Trendwandel, also hin zu eher diversen Beschreibungen und Figuren und ähm, wie wir es generell als, als Trendthema haben, auch im New Adult Bereich? Mhm. Das Problem mit Diversität, da wäre ich auch nochmal drauf zurückgekommen, du hast ja gerade gesagt, wir beschreiben wenig. Mir geht es nämlich auch so, ich will das gerade deshalb nicht so viel beschreiben, weil ich Angst habe, dass es dann so... Dieses klassische halten sie ist schlank und sie hat natürlich tolle, glänzende Haare und natürlich hat sie keine Pickel, makellosere Haut und so. Und bei den Männern ist es ja dann ähnlich, so Sixpacks, Sie sind mhm. irgendwie muskulös, müssen aber seltsamerweise auch nie großartig Sport machen und essen auch immer Pizza. Ich frage mich, wie sie das hinkriegen. Aber die Angst, wenn man es gar nicht beschreibt, wäre halt bei mir zum Beispiel, dass es dann eben nicht divers wird. Weil dann hast du halt, weil wie stellt man sich Leute vor? Wir sind halt eine westlich geprägte Kultur, das heißt, du hast sowieso mhm. schon mal wahrscheinlich eine weiße Person im Kopf. Mhm. Das heißt, du schließt da schon mal Personengruppen aus. Dann hast du vermutlich auch irgendwie eine Person, die jetzt nicht im Rollstuhl sitzt. Natürlich gibt es mittlerweile Bücher, die irgendwie so eine Diversität abdecken. Mhm. Aber wenn man es so gar nicht beschreibt, finde ich es halt mittlerweile auch schon manchmal schwierig, weil dann hast du halt selten irgendwie Leute, die mehrgewichtig sind oder so. Es ja, immer. ich finde es schön, wenn es dann äh auch eine, eine Rolle spielt für die Handlung. Mhm. Also wenn jetzt jemand ein Handicap hat oder so, dann ähm, vielleicht einerseits denke ich, okay, das sollte einfach normal sein, dass es mit, äh, dass es keine Rolle spielt. Andererseits denke ich, es ist auch schön, wenn es irgendwie thematisiert wird. Also ich glaube, da müssen wir uns noch so ein, so ein bisschen finden. Mhm. Ähm, ich äh, kann nur von mir sagen, dass ich selber beim Lesen mich sehr freue, wenn es mal anders ist. Ja. Und äh, wenn ich jetzt TikTok öffne und ich sehe ständig nur irgendwelche Videos von Männern mit Sixpacks. aber ah, TikTok sind auch alle Menschen wirklich wie, wie in alten -Roman. Dann fühlt man sich selber auch so unzulänglich. Und oder, Das, <lacht> und das nervt total. auch ein bisschen. Ja. Total. Ich glaube, deshalb wird TikTok auch nicht mein Medium. Weil ich habe das Gefühl, bei Instagram-Stories, du machst einfach eine Story und bei TikTok hast du so, ich weiß nicht, ob es die Filter sind oder ob die Leute wirklich alle so schön sind. Keine Ahnung. Aber das ist aber kein Bild, was dass ich Leserinnen vermitteln will, ja, dass ja. sie halt so aussehen müssen. Deswegen finde ich das so, ich habe das Gefühl, also um es zu beantworten, es wird diverser. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob, also wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir hin könnten. Und ich glaube, momentan mhm. ist die Diversität zum Glück so sehr auch auf queere Charaktere, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, bezogen, was ich super gut finde. Ich das ich, Gefühl, es sind aber gar nicht so viele, die, die das schreiben, oder? Also so ja, es gibt schon, würde ich sagen, die genau, schreibt sehr äh, ja. mit, mit queere Protagonisten. Ist das ich meine jetzt auch nicht unbedingt mhm. so Protagonisten und On-Voice, was definitiv noch mehr sein müsste, mhm. aber es gibt, habe ich das Gefühl, schon sehr, sehr viel in den Nebencharakteren, weil ich weiß, früher mhm. war es so, du hattest so den einen Gay Best Friend und er hat aber so diese eine Rolle halt. Und der war dafür. auch immer sehr klischeehaft, Natürlich, ja. er war der ja. Gay Best Friend, der ist immer supportive und er redet sehr viel über Sex. Und das waren so diese, diese mhm. ganzen Klischees und das hat sich voll gewandelt, finde ja. ich, zum ja. Glück. Ja. Das beantwortet vielleicht schon ein bisschen was. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das äh, Thema Diversität erstreckt sich tatsächlich dann auch in Richtung, was für Hobbys haben die einzelnen Figuren? Und Annabel, du hast gerade erzählt, du friemelst dich gerade ins Thema Handball rein. Nee, das habe ich zum Glück hinter mir. <lacht> ah, okay. <lacht> gerade habe ich äh, ganz viel Astronomie-Recherche beschrieben äh, ah, genau. betrieben. Also, ja, aber auch äh, diverse Hobbys, ne? also Nicola, auch bei dir äh, gibt es Figuren mit, mit Verrückten und eher äh, weggehend von dem klassischen Football-Hobby äh, und da ist die Frage, wie kommst du denn auf die Ideen für so abgefahrene Hobbys? Ich weiß gar nicht, ob sie abgefahren sind, aber ähm, was machen sie denn? Ähm, ich hatte jetzt mit Handlettering, das war dann wirklich auch ein Thema, was dich was, was durch das ganze Buch gezogen hat, oder Origami ähm, und dann einen bestimmten Sport, den die, äh, die, die Helden hatten, Ke mhm. äh, Calisthenics, aber es sind einfach äh, Sportarten oder Hobbys, die mich unheimlich interessieren und während des Schreibens denke ich immer, okay, ich muss jetzt so einen Kurs machen und ich möchte jetzt gerne boxen oder ich möchte also Klavierspielen lernen oder also da bekomme ich dann schon mal so Anwandlungen und äh, so ein bisschen wie Method Acting eigentlich, mhm. dass man sich dann so intensiv mit so einem Thema beschäftigt und äh, sich das zu eigen macht dann, damit man es auch authentisch beschreiben kann. Ne? Hast du das auch so, dass du immer so tausende Recherchebücher dann kaufst? Ja. Und, so, ich auch. und dann nimmst du sie dir vor, so also liest sie alle, machst das nicht? Ähm, ja, dann am Ende guckst du ein YouTube-Video. So. Ja, genau, <lacht> jedes Mal. Ich habe so, hab so viel Astronomie, ich liebe halt Astronomie mhm. schon seit ich klein bin, habe mir so viele Bücher gekauft und am Ende guckst du eh YouTube, weil es da besser erklärt Ja, ist also ich hatte, ich hatte ja viel Recherche mit meinem Physiotherapeuten, mhm. also der Held, der Physiotherapeut ist. Und ähm, ich war zwar früher auch mal Krankenschwester, aber das ist natürlich was komplett anderes. Ja. Aber, ich, aber sagen wir es mal so, die Anatomie und die äh, Physiologie, das ist mir nicht ganz fremd. Aber da musste ich sehr viel lesen und YouTube hat mir sehr viel weitergeholfen, weil ich mir einfach Übungen ja. von echten Physiotherapeuten angucken konnte. Gerade und so medizinische Sachen muss man ja auch wirklich aufpassen, dass man sie nicht falsch darstellt. Ja, also ja, wobei dann hat immer jemand das irgendwie anders erlebt und, und schreibt ja, dir dann, aber bei mir war das so aber er das ist ist ja falsch. <lacht> ja, er ist ja Physiotherapeut, das heißt, er ist mhm. ja auch der Ausführende, das macht es dann irgendwie nochmal ein bisschen ja, ja. schwieriger. Er muss ja. der Profi sein, das mhm. aus Profisicht beschrieben, das Ganz ist schon genau. schwierig. Ja. Okay, also bei euch ist eher so, über äh, die Recherche am Buch habt ihr dann selber Lust, auf solche Themen da tiefer einzutauchen, aber wie viel steckt denn in euren Büchern von euch selbst schon drin, also was bringt ihr für die Charaktere selber schon mit? Ja. Machst du zuerst? Ja, ähm, zu viel eigentlich, klar, man, äh, man hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und ähm, es steckt immer sehr viel von meinen Charakteren in den Geschichten. Und ähm, ja, was es nicht unbedingt leichter macht, das zu schreiben, manchmal mhm. ist es auch ein bisschen schmerzhaft. Gerade so bei den, äh, ja, bei den Themen äh, mit Familie, mhm. also die so sehr emotional sind. Ne? Mhm. Ja, ich kann das gar nicht so pauschal beantworten. Bei mir war es so, dass in der ersten Reihe super viel drinsteckte, gerade bei zwei mit Kira, mhm. also ich weiß nicht, ob du kennst, sie ist so, sie kommt ja auch aus Berlin und ähm, Sie ist mir sehr ähnlich, hat so ein paar Hobbys, die ich ihr mitgegeben habe. So, sie liebt 50er-Jahre-Musik, mhm. sie mag Pflanzen, sie liebt Frankreich und spricht Französisch und so. Also so Kleinigkeiten, aber auch so, wie ich gerade meine, die Themen waren da noch sehr, sehr nah dran an mir. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, gut, die habe ich... Abgearbeitet und abgearbeitet das auch gemacht. verarbeitet. Und in der neuen Reihe ist es komplett anders. Fiona aus bin eins macht so Beauty-YouTube. Keine Ahnung von. Eine Freundin hat mich eingeführt. Wir haben neun Stunden am Stück Beauty-YouTube-Videos geguckt, so viel wie das Recherche. Das war mhm. super anstrengend für mich. Ja. Und ähm, ich mag das aber, dass man beides machen kann. Ich glaube aber auch wie du, dass man jedem immer irgendwas von sich mitgibt. Auch unbewusst. Mhm. Ja. Dann gibt es noch das Spezialthema Triggerwarnungen mhm. vor Büchern. Mhm und die, die Traumata, die damit zusammenhängen, und toxische Beziehungen. Wie kommt es dazu, dass das eine Rolle in euren Büchern spielt? Ähm, ja, du hast eigentlich gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn ich finde, wenn eine toxische Beziehung oder irgendwie eine missbräuchliche Beziehung oder Situation eine Rolle spielt, ja. Ist eine Triggerwarnung wichtig? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie gesagt, ich keine Ahnung. Ich du... hatte bisher keine. Mhm. Ähm, wir haben beim letzten Buch überlegt, ähm, aber ich denke, wenn es äh, aus dem Klappentext schon ersichtlich ist, dass da ein bestimmtes Thema vorkommt, ähm, dann ähm, ja, dann traue ich das einfach den Lesern auch zu, dass sie das schon einschätzen richtig, mhm. aber grundsätzlich, es spoilert natürlich immer, ne? das äh, ja. verrät natürlich das Thema oder das Trauma, was der Held oder die Heldin äh, hatte, ähm, aber grundsätzlich finde ich das schon gut, weil es einfach eine mhm. Rücksichtnahme ist. auch für den Leser, dass man ja. äh, bestimmte Menschen nicht einfach plötzlich mit so einem für sie total schmerzhaften Thema konfrontiert, mhm. das muss ja nicht sein. Ja, mhm. ja mir war es ähm, bei meiner Reihe halt wichtig, wie gesagt, weil ich da so Sachen geschrieben habe, die mich selbst betroffen haben und ich mhm. dann halt wahrscheinlich auch mehr so mich reinversetzen konnte, wie mhm. sich das anfühlt, wenn man da getriggert wird. In der Neuen haben mir meine Testleserinnen halt voll viel sagen müssen, da hatte ich dann auch, es war so eine Mischung aus Sensitivity Reading und mhm. Testlesen, die mir dann sagen konnten, was ich da reinnehme, weil mich dieses Buch halt so überhaupt nicht getriggert hätte, aber die mir dann sagen konnten, was Punkt sind, die wichtig sind. Das mit dem Spoilern stimmt. Ich hatte es bei mir in Band 1 noch so, da stand, ähm, ja, auf Seite, keine mhm. Ahnung, 457 findet ihr dann die Triggerwarnung, dann werdet ihr hier nicht gespoilert. Problem ist, es ist bei den Leseproben nicht drin. Das, das heißt, wer es ne? online kauft, weiß mhm. dann trotzdem immer noch nicht, was es ist. Das ist beim Hörbuch dann nicht drin, weil da wird es ja vorne auch vorgelesen und so. Aber das mit dem Spoiler stimmt halt. Ich glaube, das ist dann... Muss ich dann für entscheiden. Ich denke, die meisten, die jetzt wissen, es eine Triggerwarnung drin können, es dann notfalls auch einfach überblättern, wenn sie wissen, sie triggert sowieso nichts. Also meine Spannung würde es jetzt nicht stören, wenn ich wüsste, welches das Thema ist. Ja. Vielleicht macht es das dann auch gerade interessant, wenn man weiß, mhm. was einen erwartet, dann wartet man so, lauert so ein bisschen darauf. Mhm. Das kann auch spannend sein, dadurch, wenn man schon ja. ein bisschen was weiß. Ich glaub, mhm. bei mir greift es also in Band, 1, Band 2 nicht, weil da weiß man direkt, was Sache ist. Mhm. Bei Band 1 und bei Band 3 mhm greift es schon Sachen vorweg. Und ich glaube jetzt bei der neuen Reihe so ein bisschen. Das ist halt immer... Aber ich habe mich halt jetzt dafür entschieden, das zu machen. Mhm. ja Also weil es mir halt auch einfach wichtig war. Mhm. Äh, dann gibt es noch die Frage von einigen tatsächlich. Da geht es darum, dass eure Geschichten ja die die Fantasiewelt von den Leserinnen sehr weit aufmachen und sich viele auch dazu inspiriert, für eine eigene Fanfiction dazu zu schreiben. Mhm. Wie ist es bei euch? Schreibt ihr selber zu anderen Büchern auch Fanfiction und lest ihr denn Fanfiction zu euren Büchern? Gibt es Fanfiction zu meinen Büchern? Scheinbar. Schickt mir Links. Ich wusste das gar nicht. Also, ja, würde ich mir sofort durchlesen. Würde mich tierisch freuen. Ja, würde ich auch. Würde ich Wusstest auch lesen, du auch nicht? Schickt uns die Links, wenn es <lacht> Fanfiction ist. Ich weiß, dass es um, bei Bianca Josivoni und so da gibt es ganze Instagram-Fan-Accounts zu den Charakteren und deren Leben wird so weiter erzählt. Finde ich super spannend. Weil mhm. das Buch endet ja irgendwann so mit dem Happy End, aber die Leben gehen ja noch weiter und, ja. und dazu so gibt es dann so Instagram. Ich also find, ich habe das, das schon, schon gehabt, dass Leser*innen ähm fiktive Instagram-Accounts angelegt haben mit den Namen meiner Buchhelden. Mhm. Das finde ich auch immer sehr süß und die werden auch wirklich äh, aktiv benutzt. Voll schön. Das finde ich voll schön. Ja. Aber Fanfiction habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Selber schreibe ich das auch nicht. Wobei ähm, das schon manchmal interessant wäre. Mhm. Ich habe war hab früher ich war in so einem RPG-Forum, damals noch so Harry ja. Potter und so Mittelalter-Stuff. Da habe ich geschrieben, es ist nicht wirklich Fanfiction, aber ich habe sehr, sehr viele gelesen tatsächlich, ja. aber weniger selbst geschrieben. Mhm. Ja. Jetzt möchte ich wissen, ob es wirklich welche gibt. Das würde mich wirklich interessieren. Da recherchieren wir noch für dich. Ja, Ich gehe nachher ans Handy und Google. Ja, gibt es noch mehr? Ja, einiges. Ich mhm. möchte aber vor allen Dingen euch vielleicht nochmal spiegeln, dass das Thema äh, Triggerwarnung und Hinweise darauf äh, nicht als Spoiler empfunden Ach, wird. Mhm. Und äh, dass es äh, den Leuten wichtig ist, dass sowas vorkommt. Mhm. Ja. Das ist total schön, weil das Ding ist, man kriegt ja, wenn man Feedback bekommt, ist ja, also bei Rezensionen nicht, da kriegt man viel Positives. Das ist es zu spät. Ja, das na, dann das das ist es schon ist zu spät, aber ja. zu den trigger waren, und ich glaube, viele haben es gut gefunden, aber dann mhm. schreibt man ja nicht, ey, fand ich voll gut, und nicht mhm. die es schlecht finden, die schreiben aber. Ja, das stimmt, und das, das verzerrt das Bild. So sehr bisschen. vehement und das verzerrt leider mhm. das Bild, aber deshalb schön, danke für die Rückmeldung, mhm. weil mir das auch so hilft und auch bestimmt dem Verlag, weil wir ja auch sehr, sehr lange rumüberlegt haben, was schreiben wir da rein. Reicht das? Weil wir hatten es ja, wie gesagt, vom ersten noch hinten drin, dann fanden wir, irgendwie reicht aber auch nicht so ganz. Deswegen, ähm ja, danke für die Rückmeldung auf jeden Fall, das hilft. Und ähm, wenn wir schon bei Triggerwarnungen sind, ich hatte für Band 3 bei mir, weil das ein Thema ist, was mich jetzt nicht betrifft, ich kann auch kurz sagen, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber es geht bei mir in Band 3 um Abtreibung mhm. und habe mir da eine Sensitivity-Leserin halt gesucht. Und es, ich hatte auch ähm, in Band 1, ich finde, das Sensitivity ist das falsche Wort, aber sehr viele queere Testleser, weil ich selbst halt nicht queer bin, die mir da Hilfe geben konnten. Also nutzt du sowas auch oder wie stehst du da generell zu? Das habe ich bisher noch nie, weil mhm. ich wirklich mich so komplett äh, zurückziehe und wirklich alleine in meinem stillen Kämmerlein da schreibe, mhm. ähm, ich, ich könnte das nicht, die Geschichte schon so früh irgendwie das ist äh, raus echt nicht leicht. Ja. Und, und so dieser Kritik öffnen und äh, das würde mir unheimlich schwer fallen. Also mhm. bisher hatte ich auch kein Thema, wo ich ähm, Sorge hätte, ich würde nicht mit, mit viel Rechercheaufwand ja, okay. da, ähm, da weiterkommen. Ja. ja. Aber das mit dem Öffnen, das ist ja generell, ich weiß nicht, arbeitest du mit Testlesen? Nein, gar nicht. Echt. Es ist auch immer schwierig, weil man gibt ja, du weißt ja selbst, wie das Manuskript vor dem Lektorat aussieht <lacht> und wie es danach aussieht. Und ich habe es dann am Anfang so gemacht, ich habe das nach dem Lektorat geschickt, weil ich meine, ich mhm. zeige euch nicht das Rohmanuskript. Dann wird es aber zu spät mit den Anmerkungen. Ja, das und Jetzt musst du das Rohmanuskript rausschicken und das ist, wie du meinst, es tut schon ein bisschen weh. <lacht> es ist nicht ganz so einfach. Es tut weh und ähm, man muss da sehr viel Vertrauen haben. Mhm. Und wie professionell ist dieser Blick? Das kann dann wirklich nur, um wenn es Sensitivity, heißt es so, Re ja, Reader genau, sind, ja. ähm, dann, äh, dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, aber ähm, so ein Testlesen, das überlasse ich dann also da lieber Lektor, meiner Lektorin, ja. da vertraue ich dann, der habe ich äh, vertraue ich 100 Prozent. Ja. ja, das Ding ist auch ein Lektorat reicht auch wirklich in der Regel, also die wirklich inhaltlichen Sachen kann ich jetzt auch von meinem Testleser-Feedback geben. Die finde das Lektorat halt auch, also es ist dann eigentlich abgedeckt. Ja, vor allen Dingen, wenn du zehn Testleser hast, dann schätze ich mal, das sind auch zehn Meinungen, mhm. die dann wirklich alle was anderes sehen und ja. ähm, das bringt einen doch in Schwierigkeiten. Wobei ich teile immer so Krüppchen ein. Ich habe einen, der, der mag einen ähnlich mhm. und dem gebe ich das immer. Und der zerreißt mir das auch richtig und dann weiß ich gut, das ist die schlimmste Kritik, die kommen kann. Da bin ich vorbereitet. Okay. Das tut manchmal auch ein bisschen weh. Und dann habe ich so Testleserinnen, die auch das Genre mögen, die auch so mhm. die Zielgruppe sind. Und da weiß ich immer, wenn es denen gefällt, kann das schon veröffentlicht werden, weil ich dann halt die Zielgruppe sozusagen abhole. Und dann habe ich noch so, so Freunde, von denen ich auch weiß, die hauen mir auch alles um die Ohren. Ist das so. ist das eben. Man kann sich da nicht die Leute suchen, die einen nur Bauchpinseln und das nee. alles toll finden. Wobei was das man auch macht, ich ne? habe noch eine, sie hypt es immer richtig und ich liebe es. und Ich glaube auch, dass sie die Bücher mag. Aber das gibt mir dann immer noch so, nachdem ich diese ganze Kritik gelesen habe, so ja. gut. Aber es ist nicht komplett scheiße. Irgendjemand mag es. Okay. Und das ja. hilft wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das so annehmen könnte dann. Das würde mich eher verunsichern, Wenn es nur to so eine ja, Lobbudelei ist, dann so. werde ich sehr misstrauisch. Ja, ach, manchmal ich <lacht> das auch ganz gut. Aber das ist natürlich auch mal heil. Zusammen, ne? ja, ich glaube, eine gesunde Mischung, aber das hast ja. du ja dann im Endeffekt bei den bei dem feedback auch. Ja, liest du Rezensionen? Wir nicht ist mehr. das ein Thema, was man ansprechen mag? Das darf auf jeden Fall ansprechen. Ich lese <lacht> es nicht mehr. Ich habe ähm, bei Band 1 gesagt, ach, mache ich nicht, weil meine Freundin so liest die Rezensionen nicht. Das ist der erste Band. Alle, das war ja auch so mhm. der erste Band, ging ja mega durch die Decke und so, auch Bestseller, und es war aber ja nicht. Wegen des Buchs, sondern halt, weil die Leute wissen wollten, wie ich schreibe. Mhm. Und das hat es, glaube ich, schwierig gemacht, weil man ja da noch nicht so seine Leute gefunden hatte, die so seinen Schreibstil mögen. Mhm. Und das, das war weiß, hart. Ja und ich habe auch den dummen Fehler gemacht ich habe nur ein Sterne Rezension gelesen auf die Fünfer habe ich geschossen ich habe nur ein Sterne Rezension ja, gelesen. ja aber selbst wenn du kannst zehn Fünf Sterne rezensionen machen dann eine eine ein eine ja. Stern und dann ist alles verdorben aber das habe ich dann auch nicht gemacht weil ich dachte so nee du gibst dir ja. jetzt warum alle dein Buch hassen und dann hat irgendwann so haben so Freunde ja. angefangen mir so Ausschnitte aus so positiven Rezensionen zu schicken und jetzt mhm. mittlerweile lasse ich es tatsächlich komplett weil ich gemerkt habe wie es mich beim Schreiben verunsichert weil so dieser ja, mhm. du, wie du halt gerade meinst du kriegst diese zehn unterschiedlichen Meinungen und du kannst sowieso die das eine Buch schreiben, das alle lieben werden. Das gibt gibt's nicht, das ist halt Kunst, das funktioniert ja. nicht. Und ähm, davon musste ich aber echt lernen, mich loszumachen. War das bei dir auch so ein Prozess oder konntest ja, du Ja, zu Beginn habe ich unheimlich darauf hingefiebert auf die ersten Rezensionen und dann habe ich auch alles gelesen und dann habe ich gemerkt, wie schmerzhaft das mitunter ist. Mhm. Und jetzt lese ich sie überhaupt nicht mehr. Klar, dann wird auf Instagram schon mal öfter verlinkt ja, und, das oder markiert, halt ja. dann bekommt man das schon mit und das sind ja oft oder meistens wirklich unheimlich nettes, unheimlich ja. nettes Feedback. Und dann möchte man auch darauf reagieren. Aber auch in irgendwelchen Shops, ich lese das ähm, gar nicht. Ich mhm. äh, scroll gar nicht so weit runter. Da bin ich ganz panisch. Ja, mich hat es auch manchmal, <lacht> wenn du dann irgendwie was bei, ich weiß nicht, irgendwo was bestellt hast oder du bist nur bei Thalia am Bücher recherchieren, ja. dann wird deins ist gerade irgendwie so, Runaway war damals so weit oben, dann siehst du trotzdem, wie die anderen Bücher bewertet sind und du, du machst bei Goodreads was oder ja. du bist nur auf Twitter und jemand ablächelt gerade sein Goodreads, du kriegst das immer irgendwie mit. Und das war dann echt so... Ja und so bei Talia hast du natürlich auch die, die Buchhändler-Meinungen. Ja, das scrolle ich drüber. Und? Ich <lacht> versuche echt das nicht so Und zu die wiegen ja auch noch so schwer, finde ich, wenn man die liest. Ja, total. Ja. Und dann halt, wie du meinst, wenn man verlinkt wird. Meistens ist es positiv, da freue ich mich auch, ich lese mhm. das auch. Mhm. Manchmal ist es auch so negativ, lese ich auch und mittlerweile habe ich mir dabei echt, bin ich auch ein bisschen stolz auf so ein dickes Feld zugelegt, weil eigentlich mhm. bin ich ein kleines Sensibelchen, was sowas angeht, ja. aber bin da irgendwie besser geworden. Also jetzt also auch. Ich höre immer auf den ersten Satz. Wenn der erste Satz schon ist, ich, mir hat es eigentlich gut gefallen. Dann lese ich lese nicht weiter. Ich habe mal so eine Liste geschickt bekommen mit so zehn Dingen, die du besser machen könntest. Und ich dachte so, okay, oh. aber habe sie auch so meiner Lektorin geschickt. Ich so, müssen wir was ändern? Sie so, nee, also ist okay. Ähm, ja, es ist halt, es sind halt Meinungen. Und mittlerweile mhm. habe ich aber wirklich jetzt gerade bei Band drei ja, hat mich das Negative nicht mehr so gestört? Ich habe es dann auch gelesen, mhm. habe sogar auch geantwortet und einfach nur so, ja, danke für deine Meinung, aber es ist halt so ein, weiß nicht. Also ich glaube mittlerweile, das ist irgendwie auch ganz schön, so nach ein paar Büchern ist man so ein bisschen gesetzter so in seinem Schreiben. Das bin ich nur bei älteren Büchern. Also wenn mhm. die jetzt schon, was heißt älter, aber wenn sie ein Jahr draußen sind und ja. da sind schon viele positive Meinungen, dann tut das nicht mehr so weh. Aber bei einem neuen Buch, was dann gerade frisch veröffentlicht ja. ist, dann ich von meiner neuen Reihe muss auch man das noch beschwitzen. Mhm. Und gerade so neue Reihen, weil ähm, ich weiß ja. nicht, du bringst ja auch bald eine neue Reihe mhm. raus und es geht ja auch in eine sehr andere Richtung als mhm. zuvor macht schon ein bisschen Angst, glaube ja, ich. Stimmt, ja, Also eine sehr ausführliche Antwort, sorry. Alles gut. Also ich glaube, es sind alle froh, euch zuhören mhm. zu können. Und es wurden auch schon wieder einige inspiriert, das Thema Fanfiction für sich selber nochmal aufzunehmen und einfach mal loszuschreiben. Sehr Habt gerne. ihr da vielleicht irgendwie Tipps, wie man da das Losschreiben beginnen kann? Da bin ich sehr schlecht. Ich bin ja nicht so ein strukturierter ähm, Arbeiter am Schreibtisch. Äh, ich plotte auch relativ wenig, um nicht zu sagen, gar nicht, was mhm. meine Lektoren aber nicht hören dann. Also ich setze mich auch einfach vor ein weißes Blatt und ähm, ich arbeite die Charaktere aus, das ist schon ziemlich genau, aber ich ähm, überlege mir keine explizite Handlung und ich bin sicher, dass es das Schreiben einfacher wird, wenn man es plant aber ja. ich kann das einfach nicht und deswegen kann ich da nicht so gut Tipps geben. Also ich mache gleich äh, einen Schreibworkshop zum Thema Blotten untereinander. Ja. Melde mich an. Nee, mir ging es aber genauso. Ich habe, ähm, also du hast gerade gemeint, wenn man losschreiben will, mein einziger Tipp ist, schreib los. Also es ist halt wirklich, es klingt so banal, aber Ihr ja. kriegt nur ein Buch fertig, wenn ihr anfangt und wenn ihr es durchzieht. Also, ich habe eigentlich nur die beiden Tipps. Fangt an und bleibt dran. Wenn ihr dran bleibt, Markus hat ja eben auch schon erzählt, das ist ein Handwerk. Das heißt, ihr werdet besser werden auf jeden Fall. Und ihr werdet halt niemals ein Buch fertig schreiben, wenn ihr nicht dran bleibt. Ich habe hunderte Projekte, ich weiß nicht, wie es dir geht, angefangen, irgendwie in der Schreibtischschublade gefühlt liegen. Und habe mir dann irgendwann geschworen, ich schreibe jetzt einfach ans Fertig. Ist auch nicht gut geworden, glaube ich. Aber ich habe es halt beendet. Und ab dem Punkt wurde mhm. es dann. Besser. Das habe ich gar nicht, also ich habe gar mhm. keine angefangenen Manuskripte. Hast du alle beendet? Ähm, ich habe immer alles durchgezogen. Dann brauchst du auch nicht plotten, dann kannst du. es <lacht> ja, Gut, ich habe viel <lacht> Hilfe durchs Lektorat, aber ähm, ich glaube, dass ähm, ähm, ja, das ist einfach, eine weiße Seite kann man nicht überarbeiten. Ja, Und genau. man muss einfach was da stehen haben. Und ja. dann, man hat ja alle Zeit der Welt es zu bearbeiten und jeden Tag eine Seite ist am Ende des Jahres auch ein ganzes Buch. Mhm. Gerade ist ja auch Nano Rhymo, da soll man ja 50.000 ja. Wörter in einem Monat schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du teilnimmst, ich bin mit einem doppelten Nano dabei, weil meine Deadline naht. Aber ich finde, es hilft immer sich so ein bisschen von diesem inneren Kritiker und diesem ganzen, jetzt muss ich mein Buch auch schon überarbeiten, loszumachen sowas. Bei ja, das, das hemmt einen sehr beim das Schreiben, dass Teil. man immer wieder zurückliest, wie hast du das geschrieben und dass man dann schon anfängt zu überarbeiten. Das war man Erste Wortwiederholung raus. Und ja. Ich mache das halt immer. Ich finde es super schwer, davon loszukommen. Ja. Aber gerade jetzt so dieser Schreibmonat hilft mir immer so ein man bisschen. Man muss sich dazu zwingen. Ja, mhm. ja, weil ich glaube, ich bin eigentlich ein schneller Schreiber. Aber ich halte mich selbst auf und dadurch werde ich sehr langsam, weil ich dann so gucke, hm, dafür findest du noch ein besseres Wort. Mittlerweile markiere ich mir die einfach ganz kurz gelb und mache weiter. Ja, ich habe auch so eine schlimme Kombination aus perfektionistisch und faul. <lacht> und, ähm, das ist keine gute Kombi. Ja. Ich glaube, das können sehr, sehr viele sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja, und ich habe noch kurz eine Frage, bevor wir uns wieder im Chat zuwenden. So mhm. Wir haben eben so ein bisschen über das Idealisieren gesprochen. Mhm. Und ich habe ähm, Nicola vorab so eine E-Mail geschrieben so vor dem Event, vor dem Talk. Und du hast einen sehr, sehr witzigen Satz geantwortet. Ich weiß nicht, ob du ihn noch weißt. Ich musste so sehr lachen und dachte so, wenn der von einem Mann gekommen wäre, wäre es irgendwie weird gekommen. Okay, das habe also ich gespannt. Ich habe Fragen vorab geschickt und es ging so darum, dass es sehr idealisiert ist, wie in Filmen ja auch. Charaktere mhm. müssen in der Regel nicht auf Toilette. Also verständlich, dass man das jetzt nicht zeigt. Aber gerade mein A die ganzen Frauen irgendwie oder auch, es gibt ja auch Männer mit Gebärmutter, haben keine Tage oder zumindest taucht das nicht wirklich ja, auf. das ist Und dann hast so Thema. Sie dann so, Periode ist genau mein Ding. Und ich so, okay. <lacht> Und ich fand die Antwort nur sehr, sehr witzig. Magst ja. du dazu ein bisschen was sagen? Stellst ja, ich, ich muss mich da? immer zusammenreißen, dass ich das nicht in jedem Buch thematisiere. Ah, okay. Aber ich hatte auch schon, dass meine Buchhelden darüber diskutiert haben über Periode oder Unfälle mit dem Menstruationskap, ich finde das total wichtig, mhm. dass man darüber spricht, auch man, dass man auch mit seinen Freundinnen darüber spricht. Und da kann ja so ein Buch auch so einen kleinen Anstoß geben, so eine Geschichte, wenn da mal was thematisiert wird. Und äh, jetzt in der neuen Reihe habe ich es auch wieder drin. Mal sehen, ob meine Lektorin mir das rausstreicht. Aber ich bin das das ein bisschen besessen davon. Aber eigentlich ja auch logisch, weil so ein Buch spielt ja auch länger als ein Zyklus. Also es ist ja irgendwie logisch, dass man das mit aufgreift. Ja. Ja. Und ähm, mir ist das früher gar nicht so aufgefallen. Ich habe dann ja meine Reihe geschrieben. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, so, müssten Sie nicht langsam, also ich meine, das ist eine Freundesgruppe aus drei Mädels, müsste nicht einer von denen langsam mal irgendwie. Und, man, und dann alle gleichzeitig eigentlich. Man passt sich ja, doch so an. Und, genau. und ich denke mir so, ich rede ja mit meinen Freundinnen auch darüber. Warum, also warum ist das so ein Tabut? Thema eigentlich, mhm. oder? Aber es ist ja eigentlich, also es wird ja noch zu einem gemacht, habe ich das Gefühl in den Büchern, oder? Ähm, ja, das stimmt. In Filmen auch, kommt es mhm. eigentlich auch nie vor. Das auch auch mit, mit, mit Schwangerschaften, Geburten oder so. Ne? Es, es darf die äh Kurzer Cut aufs Gesicht und der ist... Ja. Das, ja. <lacht> ähm, gut, das Thema gibt sich jetzt bei New Adult eher weniger, aber ähm, ja, ich finde, das muss man mehr thematisieren, weil es ja. äh, unser Alltag ist. Ja, total. Ja, 50 Prozent der Bevölkerung äh, ja und gerade ein Buch, das ja. dann eben auch noch so empowern soll und wie du ja meintest auch mhm. so diese Selbstliebe und ein bisschen Mut machen, ist ja mhm. eigentlich ganz wichtig, dass man da auch drüber spricht. Ja ich weiß nicht, wie sieht der Chat das? Ich glaube der Chat fragt sich noch, ob Sie noch einen Hinweis auf die Gewinnspiele. Das kommt mhm. noch, geduldet euch. Aber ah. okay, wir können das jetzt natürlich auch machen. Das habe ich mir am Ende tatsächlich noch notiert. Und dann wollte ich noch ein kleines Spiel spielen, während der Chat gut reintippen kann. Aber wenn ihr so ungeduldig seid, kriegt ihr das auch gerne schon jetzt. Denn die Frage war ja so, was dein liebstes N.A. Buch ist und wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ja, was finden wir ideal? Welche mhm. Klischees verwenden wir? Welche nicht? Hast du ein Buch, das das in deinen Augen sehr, sehr gut macht im N.A. Bereich? Das ist, das ist schwierig. Ich kann dir sagen, was mein liebstes N.A. Buch mhm. ist. Das ist von Colleen Hoover. Mhm. Nur noch ein einziges Mal. Das ist so gut. Ja, ich ja. habe, glaube ich, noch nie so geweint bei ja. einem Buch. Und ich finde, dass sie das immer wunderbar umsetzt, dass sie mhm. sehr starke Frauenfiguren hat. Voll. Und falls ihr das ja. noch nicht kennt, lest das, weil das, ich will nicht spoilern, aber dieses Buch hat mich meine eigenen so Vorurteile voll überdenken lassen tatsächlich mhm. irgendwie, es hat mich, ich habe auch total geweint, ich habe das mhm. Hörbuch gehört, musste mehrmals echt unterbrechen, weil es so emotional geschrieben ist und weil es dich wirklich so mit dir selbst konfrontiert irgendwie, mhm. also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe am Anfang so, Dachte ich so, ach ja, die Protagonisten sind so ein bisschen selbst schuld. Und dann irgendwann kommst du aber so voll in ihr Denken rein und bist so richtig drin. Und dann ich finde, man, man erlebt diese, diese inneren Konflikte unheimlich, denn man möchte den. den den Helden lieben und man weiß aber, dass es nicht gesund ist ja. und äh, ja. man kommt da wirklich in Konflikt und dann nimmt sie einen voll mit, ja. das erwischt einen ziemlich kalt. Ja. Total und man selbst mhm. ist ja aber auch so genau in ihrer Situation, also sie, ich, ich mag Colleen Hoover sowieso mhm. sehr, sehr gerne und mhm. sie sucht sich immer sehr, sehr krasse Themen aus, habe ich das Gefühl. Ja, es wird auch immer mehr, Also sie sprengt äh, völlig sie, ja, ihre, den Rahmen und die Ketten, das ich finde ich ganz ja. großartig. Mhm. Aber bei dem Buch gab es ja auch ein Nachwort, in dem sie erzählt hat, mhm. dass sie das auch selbst, das ist ja ein unvoice buch quasi, das, ja, ich find, das, das merkt man im Buch auch anders. Mhm. Das ist unfassbar gut gemacht. Ja, genau. Und ähm, hast du so ein Thema, über das du noch gerne schreiben würdest im MA? Kannst du das schon verraten? Oder bist du erstmal mit deinen aktuellen Themen sozusagen? Bin ich eigentlich im Moment echt ausgelastet. Deswegen, mh. also ich fände es schön, wie ich das eben schon mal angedeutet habe, wenn wir auch mal was anderes haben als dieses mhm. ähm, College-Setting. Ähm, aber jetzt äh, so ein konkretes Thema würde ich jetzt nicht benennen wollen. Okay, dann <lacht> wäre vielleicht auch fies, wenn sich jetzt einer, der jetzt weiß, wie er anfangen muss zu schreiben, ähm, die Idee wegschnappt. Ich habe mir noch ein kurzes this or that überlegt. Mhm. Eigentlich wollte ich euch so ein bisschen betteln, aber du kriegst das bestimmt auch ganz toll alleine. <lacht> okay, <lacht> und ich das bin mich. Ist nicht so schwer. Mhm. Und zwar einmal, es wird echt einfach, Kaffee oder Tee? Äh, Tee, ich bin auf Kaffeeentzug. Okay. Seit ein paar Wochen. <lacht> Ist es hart? Sehr. Wir machen auch kurz ein bisschen gemütliche Stimmung, sehr schön. <lacht> das passt auch sehr gut. Schreibst du lieber abends oder morgens? Ähm, mittlerweile ähm, sollte ich mehr morgens schreiben, weil mhm. ich abends zu müde bin, aber ähm, Nachtmenschen sind kreativer, glaube ich. Ja, <lacht> bei mir ist das Problem, ich schreibe nachts und morgens. Mhm. Das geht sich überhaupt nicht aus mhm. mit so einem normalen Biorhythmus. Bad guy oder good guy? das ist die Antwort. Ja, good, guy, Leicht. good mhm. guy Schreibst du lieber mit Musik oder in kompletter Stille? Beides. Also mhm. oft nutze ich die Musik wirklich, um mich in Stimmung zu bringen für eine bestimmte Szene und äh, Musik spielt auch in meinen Büchern immer eine große Rolle. Ich glaube, es ist bei dir auch so. Hast ja. du auch eine Playlist, ja. glaube ich, genau. immer drin? Es ne? sind dann schon ja die Titel... Die, ähm, die man dann auch beim Schreiben gehört hat oder mhm. die für die Geschichte wirklich eine Rolle spielen. Hast du es auch manchmal, dass du dann so einen Titel aus der Playlist auch wirklich im Text, im Buch einbaust? Ja. ja mhm. Das mache ich nämlich auch manchmal. Ich liebe das. Und manche Lieder der Playlist hört man dann auch so hundertmal. Ich weiß nicht, ja, was dir das, geht. Und, und ich kann es leider danach dann nie wieder hören. Also wenn das Buch dann fertig ist und es abgegeben hey. ist, erscheint, dann ist diese Playlist leider für mich komplett verbrannt, weil dann mhm. verknüpfe ich so viele Emotionen damit, ja. kann ich es dann eigentlich auch nicht anhören, ohne zu heulen. Also Ja, das ist aber schlimm. manchmal also aus Nostalgiegründen, ich habe die breakaway das das echt noch häufig mhm. gehört, so aus Nostalgie mhm. irgendwie. Genau. Ähm, bist du eher Team Happy End oder so trauriges oder offenes Ende? Team Happy End, mhm. ja. Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nie wieder lesen oder nie wieder schreiben, was würdest du wählen? Nie wieder lesen. Tut Wahrscheinlich, nicht, weil, ähm, ja, das ja, kann ich gar nicht groß erklären, aber ähm, seine eigenen Träume kann man ja nicht abstellen. Ja, das stimmt. Und, ähm, dann ich glaube, das ist auch die Antwort, die jeder hören wollte, sonst hätten wir nämlich keine Bücher mehr von dir. Und ähm, ungeduldiger Chat und ungeduldiger Zuschauer, ich übergebe wieder an euch. Ich nehme an, die Antwort wurde jetzt auch sehr, sehr schnell erraten. Ja, tatsächlich sind doch ja, die ein oder klar. anderen darauf gekommen. Doch bevor wir uns äh, der Auslosung der Gewinnerinnen widmen, mhm. äh, haben wir tatsächlich noch ein paar Fragen. Ja, gerne. Nämlich äh, haben wir äh, sehr große Fans von ähm, New Adult Büchern, doch. Sie sehen sich wahrscheinlich auch im Freundeskreis manchmal den äh, Vorurteil ähm, ausgesetzt, dass die Stories ja immer irgendwie alle gleich sind. Und das wäre ja langweilig. Hört ihr das auch manchmal? Und wie geht ihr mit so einem Vorurteil dann um? Ich höre das, also jetzt so in unserer Autorenbubble nicht so. Ich glaube, weil wir alle sehr, sehr gut so connected sind. Mhm. Aber ich kenne das von der Arbeit. Ich habe dann so gesagt: Oh ja, ich schreibe, mein Buch kommt bald raus. Alle so, oh mein Gott, echt? Dann sagst du so: Was das ist es? Ach so. Und sie dachten irgendwie so, es kommt so richtige Belletristik und so. Und ich glaube, das ist so ein Vorurteil, dem ich mich ausgesetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber das kam nicht von anderen AutorInnen, sondern mehr so von der breiten Masse. Und was so die gleichen Themen angeht, ich glaube, es rührt halt im Endeffekt daher, dass Menschen alle sehr ähnlich ticken und wir sehen uns halt alle nach Liebe. Und natürlich ist das ein Liebesroman ein Thema, aber es gibt schon keine Ahnung, mit Mediavistik wieder zurückzukommen, selbst Erik hatte das schon, also es gibt es auch schon in mittelhochdeutscher und althochdeutscher Literatur. Und wir sind natürlich durch, die, durch diese Altersspanne ja auch dann ein bisschen eingegrenzt, mhm. dann fallen halt so viele erste Male in diese Zeit und dieses ja. Selbstfinden und das ist natürlich Themen, die sich wiederholen. Mhm. Ja. Und ich finde aber, es ist auch gar nicht so schlimm, Ich guck mir, einer meiner liebsten Disney-Filme ist Rapunzel, ich kann mir den 100 Mal im Monat angucken, ich wäre trotzdem glücklich. Also und du guckst die anderen Disney-Filme auch, obwohl die eigentlich alle ja, ja Obwohl die auch äh, Thema haben, ja, also ja. finde ich nicht so schlimm und im Prinzip in der, Fantas in der Fantastik hat man ja auch oft so Heldenreise-Thematiken. Ich glaube, das mhm. ist gar nicht nur so ein NA-Ding tatsächlich, oder? Oder bei Krimis und Thrillern... Ja, ich glaube, ihr, ihr löst das tatsächlich ganz gut über eure Figuren und vielleicht Themen, die angesprochen werden, vermeintliche Tabuthemen mhm. wie die Periode oder Unfälle, die, mhm. die damit einhergehen. Ich glaube, das, das ist ja das, was so eine Geschichte dann am Ende auch ausmacht. Das Setting mag ähnlich sein, mhm. wenn es auch mal weg vom College ist oder, oder so, aber ich glaube, das ist das, was die Leserinnen dann auch zu schätzen wissen, ne? so diese Liebe zu den Figuren, die da drin steckt. Aber die Frage ist trotzdem, könntet ihr euch vorstellen, auch im anderen Genre mal zu schreiben? Ja, also ich habe ja, bevor ich veröffentlicht habe, eine Fantasy-Trilogie geschrieben, die ich nicht veröffentlichen werde. <lacht> ähm, aber ich habe auch schon so gerade auf, auf Twitch auch schon häufiger aus anderen Fantasy-Projekten gelesen und bin da gerade an was dran. Und ähm, hätte auch mal Bock, was, was Älteres zu schreiben, wie du halt gerade meinst, so ein bisschen weg vom College-Setting. Und irgendwie, aber ich könnte es aktuell noch nicht, würde ich mal gerne Thriller schreiben. Weiß, aber ich, da müsste ich, das dauert noch zehn Jahre bestimmt, weil ich glaube, das ist echt schwer zu plotten. Und dann muss man sie auch gerne lesen, ne? da wäre ich schon ich raus. Lese ich lese sie schon gerne, <lacht> doch, das, da hätte ich schon... Nein, ich bin in Angst ja. also. das ist nichts für mich. Doch, ich glaube, ich hätte schon Lust drauf, aber ich glaube da, genauso wie Sci-Fi lese ich super gerne, aber da fehlt mir einfach das Know-how ja. und Recherche und so. Also ich würde unheimlich gerne einen historischen Roman schreiben, mhm. das ist auch das, was ich unheimlich viel lese, gerne lese. Mhm. Also das wäre noch so auf meiner Liste. Mhm. Ja, vielleicht lesen wir. Welche, welche Epoche würdest du dir aussuchen? Ja, also schon ähm, Nationalsozialismus oder mhm. ein bisschen davor, Weimarer Republik oder so 20er Jahre, das finde ich schon spannend. Mhm. Mhm. Okay. Vielleicht okay. könnte man das ja auch mit da, das wäre aber was ganz anderes. Das ja. wär, ähm, aber wäre eigentlich total cool. Ja, ich habe das schon mal angedeutet, aber mh, schwierig. Kommt noch nicht so gut an. Ja, es ist natürlich nicht so eine, so eine happy story dann. Ne? Mhm. Brauchst du auch gar nicht immer. Mhm. Wer weiß, vielleicht kriegst du es ja noch <lacht> Ja, also ich glaube, hier würden sich einige freuen, wenn du, Annabelle, deine Trilogie dann doch mal veröffentlichen nee. würden. Nee. <lacht> Wollt nicht, Glaub mir. Aber ähm, von den Büchern, die ihr schon veröffentlicht habt, wenn ihr jetzt die noch mal lest, wenn die Zeit auch so ein bisschen vergangen ist, gibt es da vielleicht Figuren oder Szenen, die euch immer noch im Kopf umhergehen, wo ihr heute denkt, hm, jetzt würde ich die irgendwie anders schreiben? Ja, immer. Also mhm. sobald es eigentlich fertig ist, sobald es gedruckt ist. Also man könnte immer weiter überarbeiten, aber irgendwann, denke ich, ähm, muss man sagen, es ist jetzt äh, gut genug und äh, oder nach meinem ja. äh, besten nach, nach dem besten was ich konnte also ja wir hatten es ja eben so von Rezensionen, ich glaube, als ich die ersten Rezensionen gelesen habe, war ich so, ja, ich würde es Lia komplett anders schreiben. Mhm. Mittlerweile bin ich eher so, nee, weil ich so an ihr gewachsen bin und sie ist ja. halt jetzt so meine erste Protagonistin und ich will gar nicht mehr, dass sie perfekt ist. Also ich finde es total schön, dass ich mit den Charakteren gewachsen bin. Was ich mir vorstellen könnte, ist mir andere Charaktere aus der Away-Reihe zu nehmen. Ich habe auch schon eine Idee für so einen vierten Band, den es jetzt erstmal nicht geben wird. Aber ähm, da hätte ich Lust drauf, also da irgendwie die Themen weiter zu spinnen. Aber ich bin ganz froh dass die einfach jetzt fertig sind. Ja, also, ich lese sie aber auch nicht nochmal. Also bei New Adult habe ich das auch nicht, aber ich schreibe ja jetzt schon, ähm, mhm. weiß ich gar nicht, zehn Jahre oder was. Und, ähm oder veröffentliche schon seit ne, ne, neun Jahren und äh, die ersten Bücher, da waren halt bestimmte Themen gar nicht äh, so, wie sie heute thematisiert werden, mit ja. der Diversität oder dass man, also man ist heute viel sensibler in bestimmten Themen und da würde ich schon gerne das, das eine oder andere ja. überarbeiten, aber ich mir denke, um, das geht heute irgendwie ja. nicht mehr so, das ist nicht so schön. Das habe ich schon gemerkt, ich habe beim überarbeiten noch mal alle Harry Potter Anspielungen rausgestrichen und alles oh, durch ja. Herr der ersetzt, weil ich dachte, vielleicht kicke ich das noch schnell raus. Ähm, aber da habe ich das, das Glück, das ist ja jetzt nicht mehr ein Jahr her, dass mein erstes Buch rauskam, deswegen ja, kann stimmt. ich da noch nicht so mit Ich habe auch oft Harry Potter-Referenzen. Ist aber auch noch. klar, weil es halt so ja. popkulturell ist. Ja, ja. ja. ja. ja ihr habt es gerade angesprochen, woran ihr gerade noch so schreibt oder schon geschrieben habt. Auf Blue wird sich sehr gefreut im Dezember. Das freut mich Auf was sehr. dürfen wir uns denn noch so freuen von euch? Willst zuerst? Also äh, die Dark Academy Reihe, mhm. Dark Ivy, die kommt dann im Juli und äh, im November 2022. Mhm. Ja, bei mir sonst drei Bücher 2022, ähm, ist die Waltz-Trilogie, also es geht weiter mit NA, ähm, alles fernab vom College und es mhm. geht nach London und ich werde dann auch nochmal nach London, da freue ich mich schon sehr drauf und zu den anderen Projekten kann ich noch nichts sagen. Ja, genau. Okay, also bleibt es spannend mhm. und die Spannung steigt jetzt, nämlich ich darf die Gewinnerinnen verkünden für unsere nächsten drei Storyboxen, die Überraschungsboxen. Und freuen dürfen sich dieses Mal äh, Spirity, Dawn und Yannick. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Auch ihr bekommt von uns eine E-Mail mit allen Informationen, die ihr benötigt für das Gewinnspiel, damit es euch auch erreicht. Und wir wünschen euch viel Spaß damit. Und alle anderen nicht verzagen, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Genau. Vielen, vielen Dank dir und vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Vielen Dank an dich, dass du so schön mitdiskutiert hast und so viele Einblicke gegeben hast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist und schön, dass wir uns dann mal austauschen können. Mal ab klein ab von Instagram-Nachrichten. Ja, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Wir gehen jetzt gleich in eine kleine Mittagspause, deswegen begleite ich dich gleich mit. Ich darf mhm. nämlich auch gleich eine kleine Pause machen. Ich freue mich sehr. <lacht> genau. Ja, ich komme dann gleich noch mhm. zu dir. Dankeschön. Genau. Vielen, vielen Dank an euch und an Nicola Hotel. Wir werden jetzt gleich eine kleine Mittagspause machen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt auch gleich noch was zu essen holen. Und am Nachmittag geht es dann weiter mit wunderbaren Talks. Wir haben David Safir da, Peter Prange, Katharina Fuchs, Eliko von Kürti, Sebastian Fitzek. Es wird also ein volles Programm und ich freue mich sehr, das nachher wieder mit euch machen zu dürfen. Jetzt erstmal sollt ihr euch aber irgendwie ein bisschen stärken. Und wir haben Annika Kastner die euch zeigen wird, wie man etwas Leckeres zubereiten kann. Sie ist Buchbloggerin, Influencerin, Autorin und schreibt auch Kochbücher. Viel Spaß! Hi ihr Lieben, mein Name ist Janet und ich bin Markenbotschafterin für Tolino. Ich hatte mich damals für das Shooting beworben, weil ich ein großer Fan von Tolino bin. Was ich an Tolino ganz besonders schätze, ist, dass man die online nutzen kann und dass man seine Bücher einfach überall online kaufen kann, wo man möchte. Ich habe mir damals vor circa einem Jahr den Schein 3 gekauft, bei dem ich das Smartlight ganz äh, gerne mag, da ich am liebsten abends in meinem Bett lese. Und ich hatte mich äh, für einen E-Book-Reader entschieden, weil man einfach so viele Bücher mit in den Urlaub nehmen kann, die man sonst gar nicht in den Koffer bekommt. Ähm, ich freue mich ganz besonders auf den Vision 6, wenn ich ihn dann bald habe. Und dann werde ich ihn vielleicht auch mal mit in die Badewanne nehmen. So, Jetzt wünsche ich euch erstmal noch ganz viel Spaß bei den äh, Tolino Story Days und vielleicht bis bald!